Hallo, ich bin der David von GIGA und das ist mein allererstes Intro für uns. Alles, Scheiße! GIGA ist GIGA ist tot! Selber und weint aus da? Guck mal, wir haben 124 Minuten. Guck mal, da ist ein geiler Typ. Ey, ja, What? stimmt. Ich, so ich will das nochmal mal zu Protokoll ich gehen. Ich war hier schon viel öfter. Wie, wie ranzig und zugewuchert ihr aussieht. Ja. Ist ja unglaublich, ich hab dich noch nie so gesehen. Das ist jetzt die Gelegenheit, einen gesellschaftskritischen und hinterfragenden, kunstvoll ausformulierten Kommentar auf die Gesellschaft abzugeben, aber wir lassen es, oder? Ja, Meisterfotografen. Oh ne, da kriege ich so ein richtig ekelhaftes Gefühl von Oh, wir sind YouTuber und äh, wir filmen uns gegenseitig, wie wir Kameras ineinander halten. Oh, das hat sie nicht ein liebliches Grinsen. Es ist immer Piaf und Stress, was ist das? Und du denkst, bist was den, du machst dich nass, du hässlicher kleiner... <lacht> Spaß. Nicht so krass, warum denkst du das? Ey, dann mehr Anzeigen. Oh, Alter! <lacht> Jetzt machen wir hier offiziell Werbung für MCM. Das M steht für Muschi. Hast du einen Schick Wurf? Du bist so Cars. Du denkst, du weißt, cool bist, aber schwul und total cool. Und denkst, du kannst rappen wie Deppen. Das denkst du, das hast du dich. Geh! Ducht. Total Spaß, er ist echt ein Held. <lacht> <lacht> ja. ne. Sag auch, <lacht> <lacht> ah, doch, und ich verwende ein GEMA-Blog äh, Lyrics gecopyrighted ge und so. Gecopyrighted, copyrighted, <lacht> copyrighted. <lacht> Ja, copyrighted. Eigentlich wollte ich dir jetzt mal auf den Arsch filmen. Aber deine Hose setzt sich leider mit diesem Spaß nicht genug ab. Vielleicht von der Seite, so weißt du? Ja, so ein bisschen, so ein bisschen Weißt du was? Wo denn die Welt <lacht> Echt? Ja, die sind noch nicht da. Guck mal, ey. Hier sind die Klosse, das habe ich schon im Video erfahren. Es ist voll dunkel. Echt? Oh. Jetzt, jetzt müssen wir mit Alkohol reinstürmen. Keiner da, keiner hier. Keiner da, keiner hier. Jetzt kriegen wir gerade Besuch. Ach, wir haben schon Gäste. Das ging, das ging ja schnell. Okay, Ja kommt drin, guten Tag. So, komm, wir nehmen jetzt hier den Podcast oh, auf, ja. würde ich sagen. Ihr seid äh, dann Gäste im Feedback-Podcast, Hallöchen. Tatsächlich? Hallöchen. Ey, ja, ich bin wirklich so groß. Wirklich ja, Tag. Tag. Hey Robin, Tag. guten Tag, Hallöchen, groß? guten Tag, Hallöchen. ja, ich bin sehr Hi. groß. Hi, Hi. Hi. Hallöchen, ja. Hi. Ich Hallöchen. hey. Hi, ich habe Ihr seid sozusagen in diesem Moment live im Feedback-Podcast. Ihr seid live im, ja, im Feedback-Podcast. Wollt ihr gleich die nächste Frage beantworten? Ja, wir sind jetzt da. Willst du irgendwas sagen? Okay. Ähm, wir haben jetzt hier äh, ranziges Bier mitgebracht. Ja, das ist wohl das Beste. oder? Das ist äh, wohl das Beste, was unsere Heimatstadt zu bieten hat. <lacht> wenn euch das nicht schmeckt, ja, ihr könnt das auch heimlich in die Pflanzen gießen oder so. Ist kein Problem. Ja. Wenn ihr es nicht seht. ja. ja. <lacht> so. Guck mal, alle müssen arbeiten, ich kann mich hier oh jetzt, Das hatten wir vorhin erst, diese Situation. Das ey. Diese da muss typische YouTuber-Situation, genau. wo sich zwei Kameras gegenseitig klingelt. Ja, da kriege ich dann richtig Krämpfe. Wie, wie wir Bubble-Tea trinken gehen und dann reden Ja, ja. genau, lass mal Bubble-Tea trinken gehen. Wir können Wir Genau, jetzt kommt da hin. Bist du bereit? Ja. Alles ja. geht nicht. Ich kann ja nicht mal rechts. Oh, Mannhaus, ne? Ich bin Jo. Jo, stell dich gleich mal vor den Greenscreen, da kann ich testen, ob ich das kann. Aber ich glaube, der ist nicht gut ausgeleuchtet. Was? Stell dich mal vor den Greenscreen und mach irgendwas. Vor allem aber auch Sachen, die wir nicht selber machen können. Also das könnten wir zur Not auch noch selber machen, aber das was ihr macht, das ist halt euer Ding und das kenne ich so aus Deutschland gar nicht. Das heißt, ihr seid da wirklich einzigartig. Irgendwie war ich ist es jetzt schon, wir gucken in Richtung Alex. Ähm. <lacht> das <lacht> hängt da echt so runter wie Klopapier oder so. Wie die Du hast einen Durchblick, ja? Jo. <lacht> jo. <lacht> <lacht> Fucking Baggets. Oh, live vor Ort beim Shoppen. Anna lässt sich von David Hein beim Strumpfhosen kaufen beraten. Also ich hätte da, ähm, also das könnte ich dir auf jeden Fall empfehlen hier. Ja. Das hat nämlich All Colors 50. Das bedeutet, da sind 50 Farben drin. Mhm. Äh, das, was du hier Cent siehst, Senfgelb ist, ist, ist, ist auch. Genau, aber das ist nur eine Farbe davon. Das sind ja 50 Farben. Senfgelb mal auch zu maulen, wir sind noch gar nicht fertig. Also wie geht jetzt ich mal noch hoch. Nicht fertig. Seid ihr noch nicht fertig? Nein, Nein. Nein. Hier, Hallo. Sind, hier sind 50 Farben drin, oder? Nee. <lacht> 50 DIN ist das. Wir was brauchen eine, eine weiße Strumpfhose, die, die wirklich die komplett flickt ist. Haben wir eine weiße Strumpfhose? Tobi ist über den Diktator in den vierten Stau gefahren. Aber es ist weiß. Aber so wirklich komplett blickdicht weiß. So, sag ich mal die Filmausrüstung angeeignet. Ihr kommt halt ähm, am Ende der Woche, der halt äh, vier AAA-Spiele erschienen sind. Das sind sowas von alle. Ja? Wir haben so ja, ich finde den Eingang noch nicht. Ja, Kacker. Okay. So, also, das ist hier mit der Rastkammer. <lacht> <lacht> Das ist doch mal Aufopferung für die Kunst und für die Arbeit. Das passt Das kann nicht alles gewesen sein. Wir müssen das dringend unterbieten und deswegen haben wir uns professionelle Hilfe geholt. Professionelle Hilfe heißt in diesem Fall ähm, Besuch von? Was soll das sein? So, Kalle hat jetzt voll den krassen Stunt vor. Wow! Ich ist nicht so ein Rockstar-Lifestyle, Alter. Ja. Uiuiui, du bist so krass, Mann. Oh. Oh. Mensch, das ist Zahnpflege und Mundhygiene auf höchstem Level. Willst du zu meinen Penis anfassen? Nicht du. Ich hab einen Freund. <lacht> Freund. Derselbe Effekt wie, wie in Paris, ja. Ja, übelst genial. <lacht> Achtung. Du bist so schön. Danke. Zack. So weißt du, das oh, ist so Robert, episch, Robert, Mann. -Crew. <lacht> Hast du jetzt von Giga abgeguckt, ja? Immer, immer zu filmen, immer filmen. Immer filmen. Hauptsache, wir kriegen Material in die Stadt. Das ist ja alles zusammen, kein Ding. Alter, Hauptsache, wir filmen. <lacht> Gibt's hier Schönes? Ja, gerade. das wird ein Mikrotransigner. Was ist das? Designer. Was ist das? Was Was ist das? Wir können Sie nicht verstehen. Was ist das? Besser Fies. Indomarkt für Modedesignment. Und Kunstfotografie. Das haben wir schon mal gehört. Machen Sie das oft so? Nein, <lacht> Hohohoho! <lacht> Notfall muss so, du... oh geil geil geil! Gehen! Gehen! Gehen, geh, geh, Ja, anhand dieses Bildes sieht man eigentlich sehr gut, Alter. dass wir einfach zu fertig sind vom Konzert gestern. Eigentlich war ja heute echt geplant mehr zu filmen, aber es geht einfach nicht. Wir sind zu am Ende. Oh, ist das süß. So. Man sieht noch nichts an wie zerstört, er ist. <lacht> Aber genauso fühle ich mich auch. Echt? Ja. So mir gut. Ja, Heute gestern nicht wieder abgegangen. bist. Nein. Ja, die die Welt retten. Das mit Slenderman klappt wahrscheinlich auch nicht sowieso. Das ist wirklich ja. scheiße. Oh, er wird abgeführt. Es wird nachgeholt Fall. Was macht Kalle da! Und er hat mit mir übelst im Auge. Ja, das hast du dann noch erzählt? das habe ich alles mitbekommen, was anderes ja, davon ist. Ja nicht ich glaube, du hast einfach hast ich nur Ich konnte überhaupt nicht, nicht schlafen neben Stefan. Du hast einfach, einfach gezuckt. Aber, <lacht> aber es war sehr süß, wie wir uns die Decke geteilt haben. Ich glaube, an dieser Stelle muss ich mal das Foto von euch beiden einblenden. Gut, jetzt habe ich es eingeblendet. So, betreten nicht Schweigen. Ja. Beide wissen, was gerade offenbart wurde. Wir sind am Arsch, wenn das ist Das ist die Sicht, die, die aus awesome dem Sicht hier durch. Ich hab so Langeweile, ey, es, ist unglaublich. Ich find's nicht, doch hier. Ja, das ist richtig cool. Ich glaube, so eine Sequenz müssen wir da echt mal einbauen. Kannst du mir hinterherlaufen? Ja. hätte die, die Leute wollen nicht geflimmt So, wo sind wir jetzt hier? Auf einer äh, Hochzeit von unbekannten äh, Ja, mit Migrationshintergrund. Ja. <lacht> also <ein lacht> ziemlich großes Ding und eigentlich dürfen wir ja gar nicht rein, aber Dreistigkeit ob siegt, wir gehen einfach mal rein. Ne? <lacht> sehen wir hier <klass> Los, der Rat, ja. das der der ja. Er geht auch durch den Kanal und geht mit hinein. Guten Appetit. Sie sehen sehr glücklich Wann stehen, aus. Wann stehen die Türken so auf Fladenbrot? Fladenbrot ist auf jeden Fall richtig gut, Mann. Alter. Das ist ja, soll, soll ich mit Helfen meinen Tragen oder ist es okay? Ich einfach. Sie kann die Bewegung schon. Hey.